Die Stimmenzählung ist ein mehrstufiger, genau festgelegter Prozess, der sicherstellen soll, dass die Wahlergebnisse korrekt ermittelt werden. Dazu kommt der gesamte Wahlvorstand zusammen. Die Anwesenheit bei der Auszählung der Stimmen ist übrigens nicht auf den Kreis des Wahlvorstandes begrenzt. Wegen des Grundsatzes der Öffentlichkeit hat jeder ein Recht darauf, der Auszählung der Stimmen beizuwohnen, sofern er sie nicht behindert oder stört. Zunächst werden alle Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die aus der Urne entnommenen Stimmzettel gezählt. Dann werden diese auf vier Stapel sortiert. Auf Stapel 1 kommen die Stimmzettel, bei denen beide Stimmen für dieselbe Partei abgegeben wurden. Um das Ganze einfacher zu machen, wird dieser Stapel gleich nach Parteien aufgeteilt. Die Stimmzettel, bei denen entweder nur eine Stimme abgegeben wurde oder beide Stimmen für jeweils unterschiedliche Parteien vergeben wurden, kommen auf Stapel 2. Den dritten Stapel bilden völlig leere Stimmzettel. Auf Stapel 4 kommen die Stimmzettel, auf denen gemalt oder ein Kommentar geschrieben wurde oder die unklar gekennzeichnet sind. Nun beginnt die eigentliche Stimmenauszählung. Zuerst werden die Stapel 1 und der Stapel 3 zweimal gezählt und vom Schriftführer in der Niederschrift für jede Partei bei Zwischensumme 1 eingetragen. Als nächstes wird Stapel 2 zuerst nach Zweit- und dann nach Erststimmen sortiert, jeweils zweimal gezählt und bei Zwischensumme 2 in die Niederschrift eingetragen. Nun entscheidet der Wahlvorstand über Gültig- oder Ungültigkeit der unklaren oder bemalten Zettel in Stapel 4. Diese werden jeweils auf der Rückseite mit einer fortlaufenden Nummer und der Entscheidung für Erst- und Zweitstimme versehen, Gezählt und in der Niederschrift in den entsprechenden Zeilen bei Zwischensumme 3 eingetragen. Diese Zwischensummen werden waagerecht und senkrecht zusammengezählt. Im Anschluss wird das Formular für die Schnellmeldung ausgefüllt und so schnell wie möglich, etwa per Telefon, an die Gemeinde übermittelt. Danach unterschreiben alle Mitglieder des Wahlvorstandes die Niederschrift. Nachdem die Unterlagen verpackt und versiegelt worden sind, ist der Tag für die meisten Wahlhelfer zu Ende. Nur der Wahlvorsteher muss im Anschluss noch die Unterlagen bei der Gemeinde vorbeibringen.